Wie erhalte ich diese super Coupons, das erkläre ich euch heute im Video. Und am Ende des Videos gibt es noch eine Überraschung. Bleibt also dran! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Unboxing. Und zwar ist das die, das schönste Unboxing, das ich bis heute gemacht habe. Die Tasche ist wirklich der Hammer. Ich war natürlich wieder zu ungeduldig und habe die Packung schon aufgemacht. Jetzt machen wir das nochmal zusammen auf. Und schaut euch bitte diese Tasche an. Oh mein Gott, die Tasche ist wirklich sehr schön. Ich habe die Folie noch nicht abgemacht, das wir wenigstens das zusammen aufmachen. Hier seht ihr das nochmal von der Nähe. Ich habe mir das in Pink bestellt, die gibt es auch noch in anderen Farben, das seht ihr hier. Die Tasche gibt es in sechs verschiedenen Farben. Das rote gefällt mir auch sehr gut, das würde ich mir auch vielleicht noch kaufen. Ach ja, es gibt die Tasche auch in einer runden Form. Der Griff ist da auch noch ein bisschen anders, das zeige ich euch noch gleich. Wenn ihr wollt, dass ich das auch mal kaufe, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt es mir auch in die Kommentare. Hier seht ihr jetzt die runde Tasche, auf der anderen Seite mache ich noch die Folie ab. Die runde Tasche kostet 37,84 Euro, die eckige kostet 27,2 Euro, ist also auch teurer, die runde Tasche. Und die gibt es auch nur in weiß. Die eckige gibt es halt in verschiedenen Farben, habt ihr auch eben schon gesehen. Der Griff ist ja auch anders, seht ihr. Die Folie ist wirklich nicht leicht abzumachen, die haben wahrscheinlich erst die Folie drum umgehüllt und dann die Schrauben dran gemacht, deswegen äh, liegt die Folie jetzt unter den Schrauben. Da seht ihr das auch wieder, da, das ist schwer abzumachen. Aber gut, gleich ist es geschafft. Kurze Info zu Black Friday auf Ova. Ihr könnt drei Gutscheine auf jeden Fall kriegen. Das sind diese 282, 376 und 564. Aber zu den Super Coupons muss ich sagen, ist, das ist nur äh, eine Glückssache, da steht ja eine bestimmte Uhrzeit. Nur derjenige, der als erstes da drauf klickt, kriegt. Auch diese Coupons. Aber da klicken Millionen von Menschen drauf. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ihr könnt es trotzdem mal versuchen. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Shoppen. Zurück zum Video. Hier seht ihr die Tasche nochmal von der Nähe. Die Farbe ist wirklich wunderschön. Übrigens, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Tasche ich als nächstes bestellen soll. Denn ich bin dafür da, damit ihr die Produkte, die ihr kaufen wollt, Vorher bis ins kleinste Detail seht. Hier seht ihr die Tasche jetzt von oben. Der Griff ist in beige, der Rand ist in rot. Das passt sehr schön zur Tasche, finde ich. Und jetzt seht ihr auch gleich noch die Tasche von der Seite. Da ist ein kleiner Fleck, sehe ich. Das kann bei den Taschen mal vorkommen. Ich hatte das bei anderen Taschen auch. Aber meistens kann man das auch wieder wegwischen. Der Link funktioniert leider nicht, wenn ich ihn online stelle. Deswegen sage ich euch jetzt den Namen vom Hersteller. Das ist K, J, F, D, D, G, J, F, K, K, K, D, F, J, G. Ich habe die ganze Zeit versucht, diese Tasche auf WoWa zu finden, indem ich den Namen von der Tasche in die Suchleiste schreibe, aber... Keine Chance, ich habe es nicht gefunden. Ich finde meistens diese Taschen äh, durch die Hersteller. Also wenn mir zum Beispiel eine Tasche gefällt, dann gehe ich auf die, Tasche, auf die Seite vom Hersteller. Und da sind dann meistens viel mehr Taschen, die es auf der Hauptseite bei der Suchliste nicht gibt. Das ist das Band, das mitgeliefert wurde. Äh, das ist in Rot und Beige. Noch ein paar anderen Farben mit drauf. Das mache ich auch gleich mal an die Tasche dran. Das hat aber kein Markenlogo, wie ihr seht. Es gibt aber auf, auf Ober welche mit Markenzeichen, wie von Chanel oder Louis Vuitton. Da müsst ihr mal reinschauen. Ich mache jetzt mal die Tasche zu. Dann seht ihr die Tasche nochmal so. Ihr könnt das natürlich auch ohne Band benutzen. Ich mache gleich das Band da dran. Mir gefällt das mit dem Band. Oder ihr könnt das Band auch ähm, äh, mit Markenlogo äh, kaufen auf Vova. Die gibt es in tausend verschiedenen Varianten. Mir gefällt das jetzt so, ich mache das mal dran. Ich möchte euch kurz nochmal daran erinnern, dass die Markenprodukte auf Vova erst ab 20 Uhr unter der Woche online kommen. Am Wochenende könnt ihr aber 24 Stunden. Die Markenprodukte sehen und einkaufen. Übrigens findet ihr auch immer unter den Produkten, die ich gekauft habe, meine Bewertung. Von da könnt ihr dann wissen, dass das das, das richtige Produkt ist. <lacht> Gut, das Band ist jetzt soweit fertig gedreht. Jetzt binde ich das noch ein bisschen zusammen, dass das so hält. So sieht das im Insgesamten aus. Ich finde das ganz schön mit dem Band, ihr könnt das wie gesagt auch ohne benutzen, aber mir gefällt es so besser. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der Nähe. Das Band ist wirklich sehr hochwertig, auch beim Tragen fühlt man das dann auch. Ja, auch dann auch. Genau, und hier ist die äh, Farbe leider ein bisschen ab. Ich hoffe das geht mit der Zeit nicht alles ab. Aber man muss das halt ein bisschen sorgfältig tragen. Ne? Hier seht ihr nochmal, die Folie ist nicht ganz abgegangen unter den Schrauben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt noch abregen soll. Muss mich noch drum kümmern. Jetzt lasse ich euch mit dieser wunderschönen Tasche alleine. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie viel in diese Tasche dann reinpasst. Ich habe jetzt mal die Sachen vorbereitet, die ich täglich immer bei mir trage. Das soll mein Handy sein. Aber ich filme gerade mit dem Handy, deswegen habe ich nur die Hülle da rein. Und die Maske natürlich muss immer dabei sein. Das passt so schon mal. Und äh, ja, ein Tempo, mein Schlüssel, dann meine Sonnenbrille. Ja, jetzt gibt es die ersten Probleme. Der Schlüssel müsst ihr jetzt nachfinden. Genau. Jetzt kommt noch meine Brille rein. Auf dem Deckel ist sie noch ein bisschen Platz. Oder in dem Deckel ist noch ein bisschen Platz. Deswegen denke ich, dass das alles zugeht. Ja, die Regeln sind noch mit rein. Zum Snacken für ab und zu. Und es hat geklappt. Super. Guckt euch die Tasche jetzt noch mal von allen vier Seiten an. Da ist jetzt wirklich alles drin, was ich täglich brauche. Das einzige, was gerade fehlt, ist, sind meine Karten und das Kleingeld. Gut, das kann ich jetzt auch so mit reintun. Die Karten müssen nicht müssen mich unbedingt mit rein. Wäre natürlich gut gewesen, aber das passt schon. Ich versuche das jetzt mal, indem ich ja so so bestimmt nicht, <lacht> indem ich die ganzen Sachen noch mal rausnehme und dann die Kartenetuis rein rein tun. Vielleicht passt das ja doch, also wenn man nur die Kartenetuis da rein tut, vielleicht passt das ja dann. Dachte ich mir aber, no. Es passt zwar rein, aber das Deckel geht trotzdem nicht zu in keinster Weise. Also doch nur die anderen Sachen. Die Karten kommen dann so mit rein. Das ist auch kein Problem. Meine Handschuhe passen auch leider nicht mehr rein. Ja, hol die Karte raus und tu es einfach so rein. Meine Güte! Überraschung! Jetzt gibt es noch ein Mini-Hall dazu. Und zwar hatte ich mir ein Cartier am Reifen bestellt von Bova. Das hat 2-3 Euro gekostet. Ich gucke gleich nach das Original davon kostet ja 6.000 bis 10.000 Euro. Das ist schon ein Unterschied, ne? Ihr seht's. wow, wunderschön. Die Farbe ist auch wirklich sehr schön. Es ist kein stechendes Gold oder Orange oder sonst was. Wie ihr seht, es glänzt wunderschön. Übrigens gibt es das auch in Roségold und in Silber. Übrigens dauert der Versand bei so kleinen Sachen wie Schmuck in die Hülle oder ähm, Gürtel oder so länger manchmal, manchmal kann es aber auch äh, zeitlich ankommen. Bei mir war es diesmal zum Beispiel der Fall, ich hatte die äh, Kartierarmreifen nicht mehr erwartet. Es hatte die Zeit überschritten, die die angegeben hatten. Und äh, ich hatte schon Rückerstattung beantragt und mein Geld hatte ich auch erhalten. Das ist dann aber auch mein volles Recht, weil die ihre Angabe überschritten haben und ich hätte ja nicht wissen können, dass das noch ankommt. Ich habe jetzt den Armreifen aufgemacht, wie ihr seht. Da ist so ein kleiner Stöpfel, sage ich jetzt mal. Das geht da rein und raus. So geht's auf und zu. Bei manchen Armreifen steht da statt Minus ein Plus. Das ist dann nicht mehr... Äh, ja, das ist dann ein totaler Fake. Das ist natürlich viel schöner. Und jetzt messen wir das mal zusammen ab. Ich habe da was zum Messen dabei. Und zwar seht ihr hier genau in Zentimeter setze ich die 1 an den Anfang. Und es sind genau auf dieser Seite 6 Zentimeter. Seht ihr das? Dann messe ich jetzt noch die andere Seite. Setze wieder bei 1. Und es sind genau 5,5 Zentimeter. Also 6 mal 5,5. Ich habe das auch schon angezogen. Das passt wirklich super. Es ist nicht zu locker und nicht zu fest. Morgen gibt es wieder ein Haul. Abonniert also meinen Kanal, um die neuesten und schönsten Taschen nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!